Hallo! Einen wunder wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir Hallo. zur Challenge Tag 8 raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Heute würde ich gerne mit dir eine Übung machen, um deine Kreativität zu fördern, weil ich glaube, gerade im Moment in dieser herausfordernden Zeit ist es glaube ich mehr denn je gefragt dass wir unsere kreativität ja, zum ausdruck bringen unsere kreativität entdecken und leben was draus machen genau da habe ich mir überlegt eine kleine atemübung mit dir zu machen um die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren, denn wir sind hier in unserer Gesellschaft überwiegend so in der linken Gehirnhälfte unterwegs, also sehr vom Verstand geprägt und nur diejenigen, die so mehr künstlerisch tätig sind, also sei es jetzt im musikalischen Bereich oder im malerischen Bereich, die sind sehr viel in der rechten Gehirnhälfte oder mehr in der rechten Gehirnhälfte, aber ansonsten sind wir überwiegend, wenn wir es uns und wenn wir nicht gerade in so einem kreativen Bereich beruflich tätig sind, sind wir überwiegend in der linken Gehirnhälfte. Das heißt, ja, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, verstandesmäßig orientiert. Wenn ihr mir mal ein Hallo in den Chat reinschreibt, dann sehe ich auch, wer hier live jetzt dabei ist, kann dann auch gerne mal ein Hallo an dich persönlich richten und dich persönlich hier vom Namen hier begrüßen. Dann würden wir auch gleich schon anfangen. Oder mir auch ein Herzlein schicken oder einen Daumen hoch, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Ähm, ich habe heute Morgen noch etwas gepostet, da würde ich noch gerne mal kurz drauf eingehen. Und zwar, stell dir mal vor, du würdest dich jetzt dafür entscheiden, ganz gleich, welche Umstände im Außen sind, was da um dich herum gerade geschieht, wo auch immer du bist, einfach nur Glücklich zu sein. Stell dir mal vor, was würde das verändern, wenn du dir gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ab sofort die Erlaubnis geben würdest und dich dafür entscheiden würdest, einfach nur glücklich zu sein. Was würde das alles für dich verändern? Hallo liebe Regina, schön, dass du da bist. Was würde das alles für dich verändern, aber auch für dein Umfeld, für deine Familie, für deinen Partner, für deine Kinder? Wer auch immer, mit wem auch immer du Kontakt hast, wenn du Regina zum Beispiel, ich sehe vom Namen her gerade, du bist die, die Einzige, die ich hier im Chat gerade sehen kann, für dich jetzt entscheiden würdest, einfach nur glücklich zu sein, trotz widriger Umstände, trotz Dinge, die, die dein System dir vielleicht auch signalisiert. Hallo liebe Monika, die dein System dir auch signalisiert, dein Körper vielleicht in Form von irgendwelchen Reaktionen, du würdest dich trotzdem dafür entscheiden, einfach nur glücklich zu sein. Was würde das für ein anderes Energielevel bedeuten? Und sobald du dich auf ein anderes Energielevel begibst, was bedeutet das letzten Endes für dich? Wenn du höher schwingst, haben Disharmonien, Krankheiten, schlechte Laune, Angst, Wut, Zorn, Hass, das sind alles nie Niedrig schwingende Energien, haben die dann noch Chance, bei dir zu bleiben? Die fühlen sich doch dann gar nicht mal wohl bei dir. Also, wie wäre es, wenn du dich jetzt einfach dafür entscheidest, ab sofort einfach nur glücklich zu sein? Was würde das alles für dich und dein Umfeld wirklich bedeuten? Für deine Kinder, für deine Familie, für deine Partnerschaft, für wen auch immer. Und stell dir mal vor, du kannst damit noch mehr, noch viel mehr andere Menschen anstecken, und wir würden da alle, ganz viele Menschen da draußen anstecken, wenn wir diesen Virus des Glücklichseins jetzt mal verbreiten könnten und alle Menschen werden jetzt plötzlich da draußen, egal welche Vorschriften es gerade gibt, das heißt nicht, dass es die ähm, zu missachten gilt, aber stell dir mal vor, wir würden uns alle auf diese hohe ähm, Energieschwingungsebene begeben und einfach glücklich sein. Was würde das gerade jetzt für die Welt und für die Menschheit bedeuten? Es gibt doch da nach Hopkins, heißt das doch, ähm, ja, Hopkins, ja, genau, ähm, so, so, so eine Maßtabelle, hallo liebe Anja, so eine Maßtabelle, ähm, wie Energien schwingen, also Energien des Lichtes, der Liebe, der Freude, der, des Spaßes, der Leichtigkeit und, und, und. Das sind alles Energien, die sehr hoch angesiedelt sind von einer Skala. Die geht, glaube ich, von 0 bis, bis 1000 oder so. Ja? Und alles, was, wenn ich es jetzt richtig, ich habe mich eigentlich jetzt gar nicht da vorbereitet, wollte gar nicht so intensiv eigentlich darauf eingehen, aber es ergibt sich gerade so, vielleicht kannst du was mit anfangen. Alles, was, glaube ich, so ab der Tabelle unter 100 geht, das sind alles niedrig schwingende Energien, wie zum Beispiel Wut, Hass, Zorn, Neid, Angst, Sucht, Züchte, Eifersucht und so weiter. Und wie wäre es, wenn wir uns alle jetzt hier, stell dir mal vor, wir sind ja fast 3000 Mitglieder hier in unserer genialen Community, alle würden sich jetzt dafür entscheiden, einfach nur mal bedingungslos glücklich zu sein und sich in diese höher schwingende Energie begeben und wir würden das alles daraus senden. Wie sehr könnten wir das da draußen potenzieren, multiplizieren? Was würde das gerade zum jetzigen Zeitpunkt für uns, für dich, für die Welt da draußen, für alles bedeuten? So, und jetzt ist noch die Frage aufgekommen, ähm, das würde alles verändern, die Herausforderung, dabei ist es, zu einem Dauerzustand zu machen, da es zumindest meiner Erfahrung nach nicht lange anhält, mit dem Glücklichsein, dabei ist es unsere natürliche innere Haltung, wie kommen wir da wieder hin, das war eine Frage von jemandem unter diesem Post von heute Morgen. Im Prinzip ist es ganz simpel und einfach, sobald du merkst, was ist denn da gerade schon wieder in meinem Kopf los? Auf welchem Energielevel bin ich denn gerade schon? Bin ich gerade schon wieder im Drama drin? Und sehe ich schon gerade schon wieder nur die Dinge, die gerade nicht so funktionieren, die nicht so prickelnd sind oder keine Ahnung und auch vollkommen egal durch was? Sobald du es merkst, bitte nicht be- oder verurteilen dich selbst, Mist, so nach dem Motto, jetzt habe ich es ja schon wieder nicht geschafft, sondern feststellen, aha, und dann neu wählen. Und dann einfach neu wählen. Für was entscheidest du dich jetzt, gerade in dem Moment, wo du es merkst, entscheidest du dich jetzt wieder für dein tiefes Inneres glücklich sein und dich auf diesen Energielevel zu begeben? Und vielleicht entscheidest du dich auch dafür, heute noch einen Menschen da zu inspirieren, damit auch anzustecken? Oder entscheidest du dich, auf dem Dramapferd zu hocken und weiter in diesen niedriger schwingenden Energien zu bleiben. Es ist immer wieder eine Wahl. Es ist immer wieder auf ein Neues eine Wahl. Und es ist auch bei mir nicht so, dass ich total immer in diesen hochschwingenden Energien bin und immer total glücklich bin. Aber sobald ich es merke, treffe ich eine neue Wahl. Und es gibt Tage, wo es Ganz gut gelingt und es gibt Tage, wo ich zigmal am Tag, gefühlte hundertmal, mich immer wieder neu entscheiden, wie will ich es haben, wie willst du es haben. Willst du trotz widriger Umstände draußen glücklich sein oder willst du ins Drama mit reintauchen? Es ist immer wieder eine Wahl und bitte verurteile dich nicht dafür, wenn du irgendwie mal merkst, oh jetzt war ich ja gerade mal drei Tage im, im Drama drin. Macht nichts, bis eben war es noch so und jetzt kannst du neu wählen. Entscheide dich bewusst dafür. Es ist, es ist auch natürlich ein Stück weit Training und Übung, ganz klar. Ich meine, ich bin ja jetzt schon seit 16 Jahren auf diesem Weg ja unterwegs und ähm, einfach machen, einfach immer wieder bewusst machen, neu entscheiden. Du kannst jedes Mal neu entscheiden, den ganzen Tag. Und bitte nicht B oder verurteilen, dass da mal etwas nicht gelungen ist oder schlechter gelungen ist. Das sind alles nur Ansichten die du darüber hast, wie etwas zu sein hat und es ist auch im Prinzip eine Ansicht darüber, wenn ich es einmal geschafft habe, total glücklich zu sein für eine Stunde, dass ich dann wieder abrutschen darf. Das ist auch nur eigentlich eine interessante Ansicht. Was wäre, wenn alles so ist, wie es ist und alles eine gleiche Gültigkeit hätte? Und deshalb, du kannst dich jederzeit neu entscheiden. Okay? Gut. Der möchte sich jetzt für Kreativität entscheiden, die gerade jetzt so sehr gebraucht ist. Da würde ich gerne Übung mit dir machen, um eben die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren. Ist Eine Atemübung geht ganz einfach, ist in unserer Kultur hier ein bisschen weniger verbreitet, kennt man mehr so in östlichen Kulturen, da wird diese Atemübung sogar an Universitäten eingesetzt, um die Kreativität an Schulen auch, um die Kreativität der rechten Gehirnhälfte eben zu fördern, Dinge ins Bewusstsein zu lassen, beziehungsweise Dinge, die im Bewusstsein da sind, die eben ans Tageslicht zu bringen. Und ich erkläre dir die Übung hier und dann machen wir sie einfach mal für, ja ich würde sagen drei Minuten, es ist eh schon so eine lange Zeit, gerade hier so im, im, vom PC, vom Computer zu hocken. Ich würde dir empfehlen, wenn du es zu Hause alleine machst, Mach sie gerne mal 5, 10 oder auch mal 20 Minuten, stell dir den Wecker, dann kannst du dich da komplett drauf lassen, dann wirst du merken, wie du noch viel mehr wahrnehmen kannst, dass sich da wirklich etwas tut. Aber um jetzt so mal reinzukommen und um da mal ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, machen wir es jetzt gleich hier einfach mal drei Minuten gemeinsam. Und die Übung funktioniert so. Ist hat auch einen Namen, der kommt aus dem Sanskrit. Das ist Die Sanskrit ist eine uralte Sprache. Ist auch schwierig ins Deutsche äh, zu übersetzen. Aber Übersetzung hin und her spielt jetzt auch alles nicht so die, die Rolle. Suham heißt im Prinzip übersetzt nichts anderes als Ich bin eins mit allem was ist. Ja? Und die Suham-Atmung funktioniert so, dass du das rechte Nasenloch zuhältst, über das linke Nasenloch tief und genüsslich einatmest, dann das linke Nasenloch zuhalten und rechts ausatmen. Also im Prinzip vereinfacht dargestellt, immer links einatmen und immer rechts ausatmen. Und damit aktivieren wir die rechte Gehirnhälfte, da wo unsere Kreativität eben hockt. Ähm, so, damit der Kopf, der Denker auch was zu tun hat und wenn dir jetzt dieser Satz, ich bin eins mit allem, was ist oder wenn du dir vorstellen kannst, auch den Satz zu denken, ich bin eins mit Gott, kannst du auch das gerne denken. Das sind so Dinge, die mir früher viel zu suspekt und viel zu esoterisch waren. Also das war fernab von meiner Vorstellungskraft, so was zu denken. Aber damit der Denker, der Verstand jetzt nicht so viel spazieren geht und dir vielleicht erzählt, was machst du denn da für einen Blödsinn? Das funktioniert doch alles nicht. Würde es doch jetzt viel besser, keine Ahnung, Küche aufräumen oder Wäsche machen oder raus spazieren gehen, statt hier so eine blödsinnige Atemübung zu machen. Weil ich kenne das nur zu gut von mir. Mein, mein Denker erzählt mir die ganzen letzten Tage immer auch mal wieder, was hast du für einen Grund, so glücklich zu sein. Und ich, ich merke einfach so, wie, wie wir auch mit der ganzen Familie so in unserer eigenen Welt leben, so als wäre da draußen eigentlich überhaupt nichts. Das Einzige, was ist, okay, wir wären halt jetzt normalerweise auf Bali, sind wir aber nicht. Auch okay, kein Grund, Drama irgendwie zu schieben, sind wir halt hier in Deutschland. Ist halt so, ja. Also es ist immer eine Wahl, du kannst dich immer entscheiden. Und ähm, ich könnte mich ja auch jetzt dieser Situation ausgeliefert fühlen und wütend sein und Ärger schieben und, und, und. Aber wo würde ich mich dann auf dem Energielevel befinden? Ich würde weder mir noch der Familie noch sonst jemandem einen, einen Gefallen damit tun. ja? Okay, bei der Atemübung waren wir. Damit wir den Denker, den Verstand da auch mit im Boot haben, geben wir dem auch eine Aufgabe. Und zwar geht ja darum, immer links einatmen durch das Nasenloch und rechts immer ausatmen, also hältst du das einfach mit dem Zeigefinger zu. Wir machen das jetzt gleich auch gemeinsam für drei Minuten. Dann geht es darum, tief und genüsslich einzuatmen, nicht hektisch, sondern einfach tief und genüsslich ein. Und Das macht dann auch jeder in seinem eigenen Rhythmus und auf rechts tief und genüsslich aus, damit der Denker auch ein bisschen was zu tun hat und nicht so viel spazieren geht. <lacht> Da wollen den ja mit ins Boot holen. Gib mal denen die Aufgabe, beim Einatmen denkst du einfach ein und beim Ausatmen denkst du einfach aus. Also einfach eindenken und ausdenken. Oder, wenn sich das gut für dich anfühlt, beim Einatmen, ich bin denken und beim Ausatmen eins mit allem, was ist. Ja? Such dir einfach das aus, was für dich da am besten passt. Okay, bist du bereit? Dann lass uns starten. Dann nehmen wir erstmal eine bequeme Sitzhaltung ein. Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie auch möglichst frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und dann atmen wir einfach mal durch den Mund aus. Machen uns leer. Lassen die Schultern sinken. Lassen uns in unserem Körper sinken. Und noch einmal tief durch den Mund ausatmen, leer machen, soweit dir das jetzt möglich ist. Wunderbar. Und lass dann den Atemstrom einfach durch die Nase ganz normal, leicht und frei ein- und ausatmen. Ein- und ausströmen, ohne etwas zu verändern. Beobachte für einen Moment deinen Atemstrom, wie es dich atmet. Folge einfach diesem Impuls, ganz für dich jetzt, in deinem eigenen Rhythmus. Du hast Zeit dazu jetzt. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie du jetzt immer mehr und mehr auch so im Hier und im Jetzt ankommst, wie gut das tut, wie gut sich das schon mal anfühlt. Wunderbar. Und dann beginnen wir mit der Soham-Atmung. Die Augen bleiben geschlossen, dann kannst du dich besser da fokussieren, besser in deiner Mitte bei dir sein. Nimm Zeigefinger oder Daumen, wie du das möchtest, halte das rechte Nasenloch zu, atme links tief ein, denk beim Einatmen einfach ein, dann links zuhalten, rechts ausatmen und ausdenken. Oder beim Einatmen ich bin, und beim Ausatmen eins mit allem was ist. Also immer linkes Nasenloch tief und genüsslich einatmen, rechtes Nasenloch tief und genüsslich ausatmen. Mach das jetzt in deinem eigenen Rhythmus, ich gebe gleich das Startsignal, für drei Minuten machen wir das hier gemeinsam, jetzt, okay. Wunderbar, und ein letztes Mal. Leg deine Hände dann gerne mal mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel und sei mal für eine Minute einfach nur da. Der Atemstrom fließt ganz leicht und frei ein und aus und erlaube dir einfach nur da zu sein. Stille zu genießen und spür mal, wie es dir jetzt geht. Sei mal ganz neugierig, was da vielleicht heute auch noch im Laufe des Tages an Ideen, an Inspirationen zu dir fließen. Lass sie zu, erlaube ihnen, vielleicht magst du jetzt die Entscheidung treffen, dass heute ganz viele kreative Ideen auch zu dir fließen. Ohne die Erwartungshaltung zu haben, auf welche Art und Weise, wie, in welchem Maße die zu dir fließen sollen, dürfen oder können. Vielleicht magst du jetzt grundsätzlich mit so einer neugierigen Haltung in die Beobachterrolle gehen und deinen weiteren Tag gestalten. Okay, dann öffne nochmal deine Augen komm wieder zurück ins Hier und ins Jetzt, sei ganz präsent und ja, sei mal ganz neugierig, was da heute noch so auf welche Art und Weise auch immer an Ideen und Gedanken noch zu dir kommen, immer verbunden auch mit der Frage, wie willst du es haben? Du bist der Chef im Ring, du bist die Chefin im Ring. okay? Und dann freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar, wenn du mir mal schreibst, wie es dir geht, wie es dir jetzt geht. oder im Laufe des Tages gerne auch nochmal einen Kommentar hier posten. Wenn du Fragen hast, eh auch gerne posten, ich gehe gern drauf ein. Und heute fällt mir gerade ein, bin ich ja auch um 17 Uhr hier nochmal live in der Gruppe, das wird so ein bisschen länger dauern. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde, wo es darum geht, wie du ich gerade jetzt befreien kannst von Ängsten und gerade jetzt dein Ding machen kannst, bei dir bleiben kannst. Da werde ich dir so einiges heute noch mit auf den Weg geben. Also, dann sehen wir uns spätestens um 17 Uhr heute nochmal hier in der Gruppe. Nimm dir dazu eine Dreiviertelstunde etwa Zeit. Bis dahin, ganz liebe und sonnige Grüße. Tschüss.